Weiter geht es mit der Umsetzung von didaktischen Methoden in der digitalen Lehre. Diesmal studentische Musterlösung. Ich arbeite sehr gerne in meinen Softwarekursen mit studentischen Musterlösungen. Dabei gehe ich folgende drei Schritte durch. Als erstes erstellen die Studierenden zu einer vorgegebenen Aufgabenstellung eine Musterlösung. Dann erfolgt ein Feedback-Prozess mit mir als Dozierendem. Das heißt, die Studierenden schicken mir ihren Entwurf für die Musterlösung. Dann gibt es so lange einen Feedback-Prozess mit mehreren Feedback-Schleifen bei Bedarf, bis die Musterlösung so gut ist, dass sie allen anderen Teilnehmenden des Kurses präsentiert werden kann. Und Das ist dann auch der dritte Schritt. Die Teilnehmenden präsentieren diese Musterlösung in der digitalen Lehre dann eben in einer Videokonferenz, äh, zum Beispiel mit Zoom, ihren äh, KommilitonInnen und, und äh, stellen die Musterlösung natürlich auch bereit, beispielsweise in OLAT. Und ich möchte einmal kurz zeigen, wie dieser Prozess hier in OLAT ganz einfach abgebildet werden kann. Ich habe hier einen Kurs, in dem noch gar nichts äh, drin ist, also noch gar kein äh, Kursbaustein. gehe dann auf Administration. Kurseditor und möchte jetzt erstmal einen Baustein einfügen, mit dem ich diese Musterlösungen zwischen den Studierenden verteilen kann. Also die Studierenden sollen sich immer zu zweit zusammenfinden und dann einmal im Semester eine Musterlösung erstellen. Und äh, dafür bietet sich äh, der Themenvergabe Baustein an. Dafür gehe ich hier auf Kursbausteine einfügen und dann hier unten auf Themenvergabe. Dann habe ich den schon mal drin und dann arbeite ich dann mit dem Baustein Forum. Mit dem Forum können die Studierenden dann selber die Musterlösung hochladen und die Musterlösung kann auch diskutiert werden. Das heißt, als zweites gehe ich hier auf Kursbausteine einfügen und wähle dann das Forum hier bei Kommunikation und Kollaboration. So, jetzt habe ich die beiden Bausteine drin, kann den Kurseditor einmal verlassen und hier direkt in den Kurs reingehen, einmal kurz Ja, bestätigen. Dann habe ich jetzt hier diese beiden Bausteine drin und die zeige ich einmal kurz, wie man die jetzt nutzen kann für diese studentischen Musterlösungen. Bei der Themenvergabe muss ich einmal kurz selber jetzt die Themen erstellen. Das heißt, ich sage jetzt hier Musterlösung 1, benenne eben das Thema, um das es geht und kann dann hier auswählen, wie viele Personen sich dort eintragen können. Und bei mir sind das dann immer zwei Teilnehmende. Speichern und dann passt das schon. Also Sie sehen jetzt hier, dass die Musterlösung angelegt wurde. Und die Studierenden können sich dann hier einwählen in eins dieser Themen. So, also hier werden dann eben die verschiedenen Musterlösungen untereinander angezeigt. Wenn dann die Studierenden sich eingetragen haben, der Feedback-Prozess durchlaufen wurde, also die Studierenden die Musterlösung erstellt haben und dann auch überarbeitet haben, und dann kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, wo dann die ähm, Videokonferenz stattfindet, in der sie diese Musterlösung ihren Kommilitoninnen dann ähm, präsentieren. Und zusätzlich zu dieser Präsentation soll die Musterlösung auch bereitgestellt werden, damit die Leute, die im Kurs sind, auch später noch darauf zurückgreifen können, wenn sie zum Beispiel für die Prüfung lernen wollen damit. Und dafür nutze ich ganz einfach ein Forum. Man kann auch alternativ, und könnte man auch einen Ordner verwenden, den man für die Studierenden freischaltet. Beim Forum ist es aber ganz simpel. Da hat man dann einfach die Möglichkeit, die Studierenden selber ihre Musterlösung hochladen zu lassen, indem sie hier auf Diskussionsthema eröffnen, dann können Sie hier einen Titel und noch eine Beschreibung setzen, können dann hier die Datei hochladen und dann ist sie für alle Studierenden zugänglich und kann dann dadurch, dass es ein Forum ist, eben auch diskutiert werden. Vielleicht haben Leute Verbesserungsvorschläge oder noch Fragen dazu. Soweit als kleine Idee, wie man die studentischen Musterlösungen in der Lehre nutzen kann.